Hallo ihr Lieben. Ja, ich gehe mal wieder auf Tour und heute geht es Richtung Koblenz. Und da besuche ich jemanden und sie weiß natürlich, dass ich sie besuche. Aber ich glaube, wir freuen uns beide tierisch, dass wir uns sehen. Ja, und ähm, morgen fahre ich dann von ihr aus zur One Stage. Ich werde dort übernächtigen. Ja, und jetzt mache ich mich auf die Fahrt. Es sind gut vier Stunden. Ich hoffe, ich komme gut durch und habe nicht so viel Stau. Ich werde mich irgendwann zwischendrin mal melden. Ihr lieben ist die überraschung ja da bin ich heute hingefahren ich wollte unterwegs noch mal eine pause machen und filmen. ich habe pause gemacht ich Ach. bin heute morgen um 8 uhr losgefahren wir haben es jetzt nach 15 uhr und ich bin endlich da man glaubt es nicht baustelle baustelle baustelle und irgendwann musste ich pause machen und habe mich verfranst und ich könnte kotzen aber ich habe es geschafft ich bin da Juhu. So geil, ja. so geil. Ich freue mich total und wir werden heute einen schönen Tag haben. Und Aber jetzt sowas von. Erstmal was essen. Ham, ham. Tschüss. Hallo ihr Lieben. Uhu. Ja, was denkt ihr wohl, wo wir sind? Man, auch, ja. Man sieht es. Es ist der Action. Ja, was auch sonst. Natürlich müssen wir in den Action. Das erste, was wir heute machen, natürlich. <lacht> nach äh, nach nee, dem Essen. Naja, ja. ja. Essen ist wichtig. Nach dem Essen, genau. <lacht> ja, wir werden jetzt mal im Action schauen und was wir so bekommen. Ja, und ich werde mal gucken, wenn es geht, werde ich auch die Kamera zwischendurch mal anschmeißen und euch ein bisschen was zeigen. Tschüss. Ja, ihr Lieben. So, wir sind jetzt im Action und wir haben auch schon ein bisschen was gefunden. Der Wagen ist schon ziemlich voll und von Christina aus. Ja, sie macht auch gerade da hinten ein Video für ihren Kanal. Ähm, und da sie mal, also zeigt sie auf jeden Fall, was es hier so in den Regalen gibt. Ähm, ich mache das jetzt auch mal für euch, aber so im Schnelldurchflug. Ja, das war so das Gröbste. Einmal im Schnelldurchblick. Ja, wir beide werden jetzt noch ein bisschen weiter zusammen rumstenkern. Äh, <lacht> das trifft es. Wir <lacht> werden ähm, zum nächsten Action fahren oder vielleicht zwischendurch nochmal bei Teddy rein. Einen Kick habe ich gegenüber gesehen. Da werden wir vielleicht auch nochmal kurz reingucken, wo uns der Wind so hintreibt. Und in die Finca. Okay, die kenne ich noch nicht. Nee, das sind nackte Frauen. <lacht> Dann ich unbedingt kenne ich. Ganz dringend. Die kommt auf Ideen, ne? Okay. Tududu. So, da sind wir noch mal. Diesmal bei Tiden. Und Wir gucken mal, ob es noch was gibt. Äh, wir waren schon bei zwei Action. Beim zweiten gab es mal so gar nichts. Aber ah. wir haben ja beim ersten auch genug gekriegt. Der, der, hier der Action das ist müll am Kerl, Der ist halt immer abgegrast. Also, ja. ja, ist halt so, ne? Da, wo halt große Einkaufszentren sind, hier gibt es halt mega viele Sachen. Da hinten sehe ich noch Wohlwurst, Hier ist noch Kick. Und äh, alles hier so auf Hier gibt es drei Tedis. In einer Straße. Ui, okay. Na dann. Ja, schauen wir mal. Irgendwo wird schon was für uns dabei sein. Ha. Wollen wir es hoffen? Ja. So jetzt haben wir es uns gemütlich gemacht. Wie wir sind bei KFC. Euch das? genau! Das werden wir gleich verdrücken. Ein Schild, ich will mir gleich noch was zu trinken. Und dann würdest du für mich langsam Zeit, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Aber natürlich nicht ohne mir das Batschelzimmer noch mal zu Ja, Ja, tschüss. tschü Hallo, ihr Lieben. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt hören könnt, es ist trockenvoll, entschuldigt, wie ich aussehe, ich habe nur vier Stunden geschlafen, wir hatten gestern noch einen super super Tag und ähm, ja, ihr seht, ich bin hier schon in der Halle und -stage, äh, Stage, das Problem ist, dass ich ja Sachen noch nicht veröffentlichen darf und deswegen äh, werde ich jetzt hier jetzt auch das Video beenden. Ähm, wo ich Christina quasi besuche und dann wird es ein gesondertes Video über die Onstage geben. Und ja, genau, da weiß ich noch gar nicht, was auf mich zukommt, weil ich ja noch nie in einer Onstage war. Okay, ihr Lusen, dann tschüss!